Anwendungsvideo Lieder Halten Sie den Fürstück nah am Mundstück fest und halten Sie den Lieder so, dass auf beiden Kordeln der gleiche Druck entsteht. Falls Sie mit dem Training aus dem Stillstand anfangen, lassen Sie den Lieder etwas federn, um somit Ihr Pferd mittels dem Fürstück in Bewegung zu setzen. Sobald das Pferd geht, nehmen Sie den Lieder wieder dazu, wie zu Beginn. Achten Sie stets darauf, dass das Pferd zügig vorwärts geht und dass sein Kopf vor Ihnen bleibt. Halten Sie Ihre Hand entspannt in der Mitte. Achten Sie darauf, dass beim Halten das Pferd den Kopf aufrichtet. Dies gibt den richtigen Reflex. Beim Halten richtet das Pferd den Kopf auf und beim Schreiten läuft das Pferd vorwärts abwärts. Hierdurch kann sich Stability entwickeln. Sie können Tempowechsel unternehmen. Achten Sie dann darauf, dass das Pferd seinen Kopf und Hals schön gerade vor seinem Rumpf hält. Kopf und Hals des Pferdes sollten immer horizontal am Widerriss stehen. Sollte das Feld beim Anhalten seinen Kopf zu Ihnen drehen, können Sie dies korrigieren, indem Sie es mit Ihrer linken Hand den Kopf gerade richten.